Standardfrage, wir müssen den Bauausschuss beantworten. Welche? Ne? Okay. Für Parkplätze? Ja, ja Ich kann nur sagen, ich habe heute, wie du es immer von so mir verlangt hast, mit der Grundstückseigentümerin ja. ein sehr gutes Gespräch gehabt und sie haben zwei Varianten quasi angeboten der Gemeinde. Und diese zwei Varianten bitte dass man am Montag aufgrund der äh, doch jetzt noch vertraut ja. quasi und dazu Abstimmungsprozesse, die natürlich haben, im Bauausschuss behandelt. Okay. Noch eine Frage? Ja, das noch ein Und zwar äh, beim Plan Kreisverkehr ja ein Baum in der Und jetzt muss der Plan ja neu gezeichnet werden. und so muss die fragen, wer sollten da die Kosten? Kann man das ja, erholen? Ist schon gezeichnet. Ist schon gezeichnet. Und müssen wir, Ist das eine Pauschale oder müssen wir du das? Das ja. kann ich nicht das wird sicher ein Projekt drin, und es ist sicher ein Projekt. Das ist also unsere Kostenanteil für den Kreis, Und wie die Planung jetzt überhaupt geht. Auf der Kunst kann ich jetzt nicht sagen, das können wir nochmal den Künstler fragen. Ja, das kommen wir ja. den ja. Gibt es noch eine Frage? Das ist nicht der Fall. Dann darf ich, bevor man in die Tagesordnung eingeht, ein paar Änderungen, die werden jetzt durchgegeben. Ihr kriegt jetzt die richtige die, die gestellte Tagesordnung, äh, ausgeteilt. Es geht darum, dass ich jetzt für euch, ich bitte zuerst, die Absetzung brauchen, auch eine Beschlussfassung. Den Punkt 4, Bebauungsplan 19, ein weiterer Grund für die Bauausschusssitzung am Montag, den äh, setzen wir ab, weil noch drei weitere Einwendungen gekommen sind und die Stellung haben, müssen wir, wir gemeinsam im noch behandeln, damit wir sie eh auch das nächste Mal beschließen können. Äh, und dann bitte ich euch um die Änderung des Wortlautes, und zwar des Punkt 2, Photovoltaikanlage im Sitzbarkeitsvertrag für das Anliegen der Dachdrecher zwischen der Marke Mende und der Photovoltaik-Liebhoch, die ist der Änderung des Gemeinderatsbeschlusses. Vom 26.06.2018 Tagesordnungspunkt 4 Beschlussfassung ohne verbindlichen Erwerb der Anlage durch die Marke Mende Liebhoch die der ist seit 23 Jahren, Klammer nach 15 Jahren, Option auf weitere 8 Jahre. Das hat sie jetzt in... Wortlauf von Tagesordnungspunkt geändert. Wer damit einverstanden ist, dass man den Wortlauf ändert, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen? Verhandlungen, Dankeschön. Angenommen. Und dann bitte ich noch um eine Änderung der Reihenfolge, da unser Bauamtsleiter heute Geburtstag hat und trotzdem da bleibt, weil er uns den Punkt, den ersten Punkt im nicht öffentlichen Teil, äh, den letzten Punkt im nicht öffentlichen Teil, der, der Vereinbarung der GKB quasi... Näher erläutern muss, bitte ich, diesen Punkt noch vorzuverlegen auf den also ursprünglich war der Tagesordnungspunkt 15 und jetzt gibt es den Folge, der neue Tagesordnungspunkt 5, weil der Bevölkerungsplan weg ist da bitte ich auch, dass wir die Reihenfolge ändern. Wer damit einverstanden ist, diese Reihenfolge zu ändern, bitte die Zeit, dazu stimmen. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke. Auch einstimmig angenommen. Tagesordnung ist damit geändert und wir kommen zum... Tagesordnungspunkt 1, Genehmigung und Erwerbung des Sitzungsprotokolls vom 18.09. Es also auch keine Einwendungen erhoben, damit gilt es als genehmigt. Und ich darf die, äh, die Schriftführer bitte hier das Protokoll vom 6. Nein, Moment, da es ich habe hier die Schriftführer, bitte, und dann habe ich ein Protokoll von 1907, 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. ja. die von der Helene, von der Jürgen und von der E. Tagesordnungspunkt 2, da geht es jetzt um die Photovoltaikanlage, wo wir schon einmal drüber geredet haben und ich bedanke mich wirklich ganz herzlich bei allen Fraktionen, dass wir das jetzt in mehreren Gesprächen, sowohl der Adrian, vor allem aber der Josef, alle gemeinsam da jetzt quasi eine Lösung gefunden haben, wo wir uns auf eine Verlängerung, die im Sinne, glaube ich, auch der Betreiber wie wir vorhin durchgesprochen haben, wo es einerseits darum geht, dass wir die Laufzeit verlängern, auf der anderen Seite die Kaufoption dann, dann dennoch immer die Möglichkeit erhalten bleibt, äh, äh, gemeinsam erarbeitet haben. Wir haben also den Punkt 2 und zwei Punkte erweitert, die wir jetzt jeden vorliegen und wir haben hinten noch ein paar Anmerkungen, die der Josef Gott sei Dank alle noch gefunden, wo es um den Punkt 12 gegangen ist, wo man wirklich ich glaube jetzt ein schönes Vertragswerk bekommen haben, damit wir diese doch umweltpolitisch äh, wertvolle Maßnahmen umsetzen können. Gibt es dazu noch Diskussionsbedarf oder darf ich den Antrag gleich vorlegen lesen, weil wir da jetzt doch uns okay. einig sind? Haben wir jetzt einen Antrag oder zwei? Zwei, ne? Ja. Wir haben jetzt den, ich glaube, ich kann den, willst du den Antrag stellen? Soll oder so ich den Antrag für jetzt an. Das ist ein Antrag, ich glaube, wir haben uns da wirklich gut alle zusammengearbeitet, wie gesagt, nochmal danke an alle. Ja, photovoltaiker im mit und Driftbarkeitvertrag. Der in der Gemeinderatssitzung vom 26.06.2018 beschlossene Vertrag soll geändert werden, sodass die Vertragslaufzeit von ursprünglich 13 Jahren auf nunmehr 15 Jahre geändert wird, mit der Option für eine Verlängerung um weitere 8 Jahre, somit gesamt 23 Jahre. Stellt er ja den Antrag der Gemeinderat, möge den vorliegenden Miet- und Dienstbarkeitsvertrag zwischen der Photovoltaik-Nibuch-Gesellschaft nach Höhlen-Rechtsdorfstraße 6801 Nibuch als Anlagenerrichterin bzw. Eigentümerin und Mieterin und der Marktgemeinde Nibuch-Backerstraße 85 als Grundstückseigentümerin beschließen. Änderungen im Sinne des Vertrags, zum Beispiel dienstbarkeitsrecht und technische Details, könnten sich noch ergeben. Dieser Vertrag ersetzt den am 26.06.2018 beschlossenen Erstentwurf und ist dieser gleichzeitig aufzuheben. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltungen? Danke. Einstimmig. Angenommen. Ich freue Danke schön den beiden Herren. Das ist ganz eine tolle Sache. Wir können stolz sein, dass wir in Libox so ein Projekt haben. Super. Wir bedanken uns auch. Ja, danke an die Gemeinde. Eine tolle Sache. Uh, gut, wir kommen zum Tagesordnungspunkt 3 im Genus ZD Geistorf oder angebot vom 12.10. Da geht es jetzt darum, dass wir die Bauschuss besprochen, die, um das Gebiet für den Sportplatz zu vergrößern und um, die, um, das, um den Teich einmal äh, ins Auge zu fassen, müssen wir Vorarbeiten leisten. Wir brauchen eine Planungsunterlage zum Einreichen bei der BH. Das heißt, jetzt würden wir mit diesem Antrag würden wir beschließen, den, die Planungsvariante, die Gott sei Dank diese Doppelvariante um einiges mit ja, danke. Ja, ja, äh, einerseits die Planung umfasst, aber im nächsten Schritt damit könnten wir bei der Bezirkshauptmannschaft bei allen Stellen, die ja notwendig sind, vom Umweltschutz bis zum Wasserrecht eine Einreichung machen. Danach wird die beurteilt, ist das in dieser Form möglich, bis das technische Büro quasi beurteilt hat und danach würde ich mit diesem, muss äh, ich natürlich mit den Baukosten und ein Angebot für die Errichtung von Umlegung von dem wieder euch im Gemeinderat befassen, und ihr einverstanden seid. Das heißt, da geht es jetzt nur mit um, damit wir wissen, geht's, das sind alle Stellen, die damit befasst sind, einverstanden und in weiterer Folge um ein Angebot einzuholen, was kann das kosten, damit man das errichten kann. Also gibt es dazu eine Frage oder Anmerkung? Faktum ist nur, dass der Preis sich haltiert hat vom Erstanboden ja. mit dem zusätzlichen äh, Punkt Atemparkverlegung. Genau. Das ist, es, ist, es, ist, es ist insgesamt, also, dass zwei Sachen sind und da unten schon wie das voruntersucht war, äh, der Preis besser. Eine Anmerkung, die schon ein zweites Angebot wäre schon tot. Naja, wir haben da absichtlich, ich, ich glaube, dass wir ein zweites Angebot in, der, in, in, in, in dem Bereich, dass wir das Industriegebiet, wo ja das, der Sportplatz ist, komplett von der Firma Genus durchgeplant haben zur Errichtung des Rückhaltemaßnahme unten haben die dort alles untersucht, die waren in Kontakt mit der Dr. Silveni wegen den umweltfrechtlichen und Schlangenbedenken, Bedenken, das heißt, das büro in hat hätte deswegen so ein günstiges Angebot machen können, weil die da unten schon einmal alles abgegangen und untersucht haben. Das heißt, die tun es ja viel leichter, zu sagen, ich untersuche jetzt nur mehr die Bachverlegung, bei alle anderen Umstände da kenne ich schon. Das heißt, da jetzt mit anderen zu nehmen, wäre sicher ein vielfaches teurer geworden. Wichtig wäre nur bei, bei den Gutachten, dass man das Projekt teilt, und, also ohne Artenbach und Artenbachverlegung ohne Teich. Also nicht das zusammen in einem Projekt? Das ist, das ist nicht klar. Wir, kriegen, wir kriegen jetzt quasi die Möglichkeit für beides, gehen dann mit beiden Teilen, die ja zusammenhängen, zur BH, schauen, was kommt dort außer, ist beides möglich. Und dann müssen wir eh erst über eine, eine, eine etwaige Vergabe ja. bzw. ein Angebot einholen. Und dort ist es, gar dann in dass wir ein Angebot für die Bachverlegung und ein Angebot für die Schwimmstelle Badestelle, so es richtig äh, bekommen für die Errichtung. <lacht> ja, Wobei natürlich wir schauen könnten, ob wir dort einen günstigeren Preis nehmen, wenn wir beides gemeinsam machen. Weil wenn ein Bagger vor Ort ist, wird er wahrscheinlich billiger sein, wenn er beides macht. Aber das kann man ja kann man im Angebot berücksichtigen, dass man 1,1 1 plus beides gemeinsam kriegt. Äh, dann stelle ich den Antrag der Gemeinderat, möge das vorliegende Honorarangebote der gen ZT GmbH. 82.00 geister vom 12.10.2018 mit einer Angebotssumme in der Höhe von 14.280 brutto für Planungsleistungen zur Erstellung eines Wasser- und Naturschutzrechtlichen Einreichprojektes beschließt. Wer damit einverstanden ist, bitte einmal Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke ist auch ein Moment, bitte. Viermal Enthaltungen, FPÖ, Enthaltungen. Äh, dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 4, Bebau, Also da, wir bauen Plan 19 um 8 gesetzt. Der neue Tagesordnungspunkt 4, Bericht des Bericht des Prüfungsausschusses des mit der Bitte in der Parkasse die Anmerkung zu optimieren. Genau, durch die Stellungnahme gleich dabei. Einmal war es dachte offene die Feuerwehr. Und das andere war in der Schule eine Veranstaltung zum Thema Essen anderen Ländern. War ich nicht dabei. Gut, dann kommen wir zum, na damit es einmal im öffentlichen Teil mit der heutigen Gemeinderatssitzung äh, beendet. Ich bedanke mich fürs Mitführen. Leider war es halt heute nicht so spannend, weil wir heute halt aus gewissen Formulierungsdürften die, die äh, Flächenwidmung noch.